Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, es gibt ein Demo update und zwar Herrschaft des Wahnsinns. Und wir haben neuen Helden bekommen, und das ist der Urak. Ja, stell dich vor. <lacht> ja, was ist der Urak? Urak ist eine unzerstörbare Kraft puren Zorns. Als ehemaliger Grubenkämpfer hat er die rohe Gewalt des Kampfes kennengelernt. Schlag für Schlag. Er greift seine Gegner mit Brutalität. Entschlossenheit und den berüchtigten Haken von WaGa an, einer weit und breit gefürchtete Waffe. Ja, das ist hier. Hier sehen wir seinen Haken und den wählen wir jetzt auch auf. Aus. Um was um was geht? Lesen wir aber jetzt erstmal in dem Buch hier und äh, schauen wir mal wie wir das am besten nehmen können. So. Herrschaft des Wahnsinns! In der Stadt Enns leben die Leute seit Jahrhunderten von der See in friedlicher Harmonie mit der Natur. Aber nach einem Erdbeben vor ein paar Tagen tauchten schreckliche Kreaturen in den Straßen um den Zentralplatz auf. Der Gouverneur riegelte ihn ab und Familien verließen ihre Häuser. Jetzt herrschen in den Gassen von Enns Tod und Verderben. Niemand ist sicher. Herr Reimer bittet um deine Hilfe im Kampf gegen das, was aus der Tiefe kam. Vielleicht ist ein Ende in Sicht. Der irre Elfenkönig. Einst war der irre Elfenkönig als Avnor berühmt bekannt. Aber heute hat er einen deformierten Körper und sein Verstand ist so verdreht, dass er nur noch nach Macht und Rache strebt. Gefangen in seinem goldenen Sarkophag plant er für das Zeitalter des Elfenkönigs eine Ära seiner Herrschaft. Ja, ich möchte euch das Abenteuer heute näher bringen. Ich werde das jetzt nicht komplett zeigen. Ich möchte euch den neuen Helden zeigen. Und äh, ja, die neue Map auf jeden Fall. Und wie wir sehen, sieht echt schon mal cool aus. Hat wirklich was von Stadt Und gleich gehen wir durch das Tor. Und dann schauen wir mal, was uns so auf uns zukommt. So, wir spielen jetzt hier den Urak. Ich habe mir noch äh, drei Helfer dazu geholt. Einmal wird äh, die Wächterin, dann äh, die Jägerin und äh, der Assassine, und ja, als Urak haben wir diese Möglichkeiten, wir haben Talax-Hakenschlag, eine alte Technik, die viel Schaden zufügt und LP entzieht, und äh, dann haben wir nochmal einen Grubenkämpfersprung, und äh, schauen wir uns gleich mal an, um was es da wirklich alles geht, also warum die Karte jetzt so ist, weiß ich gar nicht. Und Wurfanker zieht Feinde und Objekte zu dir oder zieht dich zum Haken. Müssen wir mal alles schauen, wie das äh, so, so abläuft. Ich bin kein Dime-Spezialist, ich habe es äh, viel zu selten gespielt, aber ich mag das Game echt. Aber es ist sehr, sehr zeitraubend, muss ich sagen. So, ich spiele ja auch hier mit der Quest-Version und äh, Quest Autark, nicht PC, VR oder sonst was. So, dann gehen wir jetzt mal mit dem Urak zur Kiste erzeugt einen kleinen Strudel, der alle Feinde anzieht. Okay, dann gehen wir mal durch das Tor. Und da sehen wir dann Both die ersten. Both Al-Farad ne? and Rakan seem to forebode the danger that you pose. Fleeing has never been in their repertoire before. So here, in ends, you must be extra vigilant, as it might be a trap. So, es sieht sehr ruhig aus, aber der Schein trügt. Wir haben äh, hier die Möglichkeit, auch so eine Art Söldner zu rekrutieren. Und äh, dafür brauchen wir natürlich Gold. Haben wir noch, noch nichts gesammelt, aber äh, die Möglichkeit besteht da natürlich auch. Aber wir gehen wir jetzt erstmal weiter. Und ich habe eben mal ganz kurz reingeschaut und es ist verdammt, verdammt schwer, muss ich sagen. Und ich gehe jetzt erstmal einmal nach hier, so. Dann haben wir hier unseren Jäger, Pfeil. Hallen wir natürlich direkt drauf. Gleich ne? wenn wir Moin. mal näher rankommen, schauen wir natürlich mal, was der Urak so da am Start hat. So, jetzt mal den Assassin jetzt. Schleichen. Machen wir natürlich. Time to go. So. Das ist schon mal so ein bisschen geschützt. <lacht> Hier haben wir haben ja auch unseren, unseren Nahkämpferin. Oh, Which means monster Ready. So. Jetzt schauen wir mal, was der Urax drauf hat hier. Drei haut direkt durch. So, Pfeil. Kriegen wir den auch. Just liked. Das Game gibt es ja auch äh, für SteamVR. <lacht> Und dann auch nochmal äh, als Flat Game. Auf SteamVR PC Edition. Da gibt es auch so Pakete, wo man beide Games hat zusammen. Und äh, ja, das ist natürlich dann ganz gut, wenn man wirklich beide Versionen hat. So als... Versuchen wir den mal anzugreifen. Da wir den dann direkt schon mal down haben. Zwei? Yes! So, den kann man direkt wahrscheinlich ausschalten. Auch, auch zwei, sehr gut. Die Wächterin die teilt halt auch richtig gut aus. So, da kriegen wir wieder eine Karte. Monster, Monster Turn. Oh, da kommt was auf uns zu. Kleiner Beschwörerriss. Boah, die hauen aber jetzt hier richtig rein. Okay. Ich versuche das mal anzugreifen. Ich, nee, geht, geht gar nicht. Okay. Dann sollten wir gucken, dass wir auf jeden Fall irgendwie wegkommen, ne? Oh. Oh, oh, oh, okay. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir hier so an Schaden anrichten könnten. Also eigentlich, eigentlich müssen wir noch einen näher ran, ne? Dann gehen wir nach hier. So. Dann können wir gleich angreifen. Ja, mit dem Fall kann ich von hier aus überhaupt nichts machen. Ich muss er ja schon ein bisschen nach vorne. Von hier aus kann ich aber schon mal angreifen, oder? Ne, leider, leider nicht, okay. Packen wir die mal hier hin. Oh, da haben wir einen Schläger. Auch zwei, sehr gut. Und von hinten auch noch, Das sollte ich gut Schaden anrichten. Rüstung reparieren, ist ganz wichtig. Also ich glaube, das wird eine ganz kurze Runde hier. Aber wie gesagt, ich wollte euch halt ja wirklich nur mal die Map zeigen und die ist echt wunderschön. Sieht aus richtig wie in so ein kleines älteres Dorf. So, jetzt kommen die alle nah ran und dann kann ich gleich auch mal hier den die Karte ziehen, den Flächenzauber. Oder was heißt? Flächenkarte, nicht Zauber, sondern Angriff. Der muss aber einstecken, du. Okay. Das wäre jetzt gut, wenn wir zwei als Schwert haben. Oh, oh. schlimmer kannst ja gar nicht kommen. Also, jetzt habe ich die natürlich trotzdem getroffen, aber es ist nichts passiert, ne? Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm. Nehmen wir erstmal einen Heiltrank noch. Und dann greife ich nochmal hier oben an. Ja, jetzt kommt er mit zwei. Hätte er nicht eben mit zwei kommen können? Pfeilhagel. Okay, dafür muss ich ein bisschen aus der Deckung raus. So. Und dann kann man einen Pfeilhagel hier mal aussenden. Aber ich würde das bevorzugen. This rain will kill you. I'll slash you. So, schon mal ein paar in Panik geraten. Das ist auch sehr gut. So. Schleicht er jetzt noch? Nee, ne? Wo konnte ich das noch mal erkennen? So, diesen Riss mal, mal kaputt machen. Ah. A sweet kiss. A sweet kiss, genau. Kurzen Prozess. Genau. I will vanquish you. Hier unten ist mir aber echt noch viel zu viel los. Okay, die enemy Okay, der ziehen mir Energie raus. Die müssen wir, müssen wir auf jeden Fall kaputt machen, diese Beschwörerrisse. Boah, die sind ja nervig, die der äh, Beschwörer da macht. Das ist aber schon hart, das Abenteuer, oder? Wie gesagt, das wird auch nicht lange gehen hier, ja, glaube ich. Ich glaube, ich muss gleich hier mal... ...mir was einfallen lassen hier. So, da gibt's schon Panik. Die wir sind ein bisschen, bisschen nervig. Was lohnt sich hier? Die, die Paar eigentlich? Den Beschwörer müssen wir ausschalten, aber na gut, wir sind hier auch noch, ne? Okay. Mal den, diesen Sprudelzauber. Sprudel, nicht Sprudel. Der Zorn. Wir müssen auf jeden Fall Heilung. Be sure, <lacht> Großer Beschwörer ist ja super. We have an ally. So. Hier, Fighter. They are the baddies. Schon mal nicht schlecht. Dann haben wir einen Tages erkämpft. Zwei Spinnen. Besser als, besser als nichts, ne? So. blendet Feinde. Stößt eine schädliche Giftwolke aus. Das ist natürlich auch gut für Hidi, ne? Ähm. Kriegen wir die bis da? Nein. Aber wenn wir. mit dem es bis da gehen. Sehr gut. Don't resist. So, Heiltrank, schon mal ganz wichtig, und dann die Rüstung reparieren. Okay, damit kann man schon mal umgehen. Genau, alle drauf. Oh, mein Monster -Dial. Okay. Ow. Ow. Jetzt stecken wir wieder ein hier. Okay, ist ganz ganz wichtig, dass ich mich gleich hier mit. Äh Was Um. Kann man nicht sehen Okay, drei, zwei, ja, yeah, sehr, sehr gut Hab some steel So, schleichen They will hear me Heiltrank. <lacht> so, heilen So. Angriff. Das ist ein Flächenangriff. So. Diesen, diesen Typen müssen wir auf jeden Fall loswerden. Aber der hat. Der hat richtig. Der hat das richtig Energie, ne? Soll ich stehen so. Zwei oder ein? Hm. Oh nein. Zwei oder tot? Sehr schön. Yes. Ja, der haut jetzt ab, ne? Ah ja klar. Der ist wieder KO. Also, ihr seht hier den besten dimio spieler ever. Aller Zeiten. <lacht> ich muss aber sagen, dass es echt verdammt hart ist. Was soll ich Ja, what should I do? Dipped in Poison. Sollte gleich down, down sein, oder? Reparieren. Also, wir können jetzt uns erstmal nicht mehr heilen. Ach, der hat nur noch einen. Okay, ja, den kriegen wir. Den kriegen wir definitiv. wir mal, keinen Totenkopf würfeln. Das kriegen wir alle neue Karten. Soll ich schon bauen? Ja, also der ist die Hölle. Bisschen zu heftig. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die richtige ähm, Auswahl an, an Helden getroffen habe für dieses äh, Match jetzt hier. Wahnsinn. Ja, und der hat jetzt auch schon hier wieder was ausgespuckt. Puh, Leute. Ready to hunt. Er macht aber nur ein Feldbarrikade, das nützt uns jetzt leider nichts. Ähm There you go, friend. Find the time. So, wer ist dran? Don't go into the light. I'll open that vein for you. No! Oh. Ah, ja. Uruk is, is down. Natürlich blöd. So, was Schlachtruf. Au. Oh. Das erstes Mal reparieren. Das ist erstmal Mal ganz, ganz wichtig. So. Dann können wir uns in die, in der kleinen Vieh mal da. Für ...gleich holen die zum Gegenschlag aus. Ja. Ne, das wird eine ganz, ganz schnelle Runde. Aber passt eigentlich auch ganz gut, weil... ...ich wollte euch wirklich nur die ...die Map zeigen... Den neuen Helden zeigen. Das, das ist nicht neu. Noch noch uh. So. Jetzt kann man uns den noch holen. Poisoned Arrow. So, schleichen. Going quiet. Verwundet und schwächt dein Ziel. Neu gerufen, hol deine wieder zu dir, egal wo du bist. Das ist doch gar nicht schlecht, wenn ich jetzt. Aber wenn ich jetzt einen Zug mache, dann ist das, glaube ich, vorbei. Okay. We don't want you to breathe that. Sehr gut. Wir haben den Tag-Kämpfer mitgemacht. Ja, jetzt kriegen wir die ganze Breitseite wieder. Ah, das ist gut, dass der erstmal abhaut. Aber ich glaube, der kann über die ganze Map diese Dinger verteilen, ne? Also Monster und so machen die echt immer cool, finde ich. Ich glaube, das war's jetzt. Aus. Ja, Leute. Das war mein Gameplay zu DemiU. Achso, so mal kurz die Brille auch aus. So, ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. War ein ganz kurzes Match jetzt, aber äh, ja, normalerweise. Die Runden können auch mal so drei, vier, fünf Stunden dauern. Wenn man wirklich mit guten Leuten spielt, wenn man jetzt alleine ist und auch noch schlecht ist wie ich, dann äh, ist es natürlich schwieriger. Aber ansonsten, ähm, ja, cooles Game, cooles Update. Ich äh, möchte es mal wirklich noch mal mit ein paar anderen Leuten spielen, äh, auch die ein bisschen Plan haben und mal schauen, ob man dann dieses Abenteuer irgendwie bestehen kann. Ich finde es echt extrem schwer jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob es wirklich an mir liegt, ob ich mich jetzt echt schlecht angestellt habe. Ähm, ja, die Profis von euch können gerne mal unter die Kommentare auch schreiben. Ähm, fandet ihr das jetzt auch zu schwer oder habe ich mich jetzt einfach schlecht angestellt? Habe ich die falschen Helden ausgewählt oder bin falsch vorgegangen? Äh, könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben. Ja, ich hoffe euch hat gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Und ja, ein Abo äh, wäre echt nice, wenn ihr mir das geben würdet, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.